Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Beachhackers. Wie ihr seht, ich bin ein schwarzes michelin und rundherum ist Schnee. Es ist nämlich hier sehr kalt. Ich bin im Kaunertal, hier in Tirol. Der Grund, warum ich hierher bin, ist das Hotel Weißseespitze. Das ist nämlich das erste rolli -Hotel in den Alpen. Und als ich davon erfahren habe, dachte ich mir, das ist was für euch und das ist was für mich. Ich habe erfahren, im Sommer kann man hier viele, viele Kilometer wandern, auch im Rolli. Das tolle ist aber, auch im Winter gibt es hier coole Sachen, die man im Rolli machen kann. Und eine davon werde ich mir auf jeden Fall gleich anschauen gehen. Nämlich den höchsten Punkt, an dem ich jemals war in Österreich, der barrierefrei zugänglich ist. Wird man mit Salz Ja. Okay. <Sie> <Musik> Jan Da rechts, ist es zu, vorne wo mit Schnee bedeckt, aber das ist der Reststelle, wo der Kirchturm steht. Und die, die nächste Gruppe drüben, das ist eben das Skigebiet, und dann ist schon die Sengaldi in der Schweiz. Das ist genau die Staatsgrenze da. Ach so. Buongiorno Italia, euer Beachhacker ist im Ausland. Italien. Ich frage mich nur, wo sind die Pizzarestaurants? Ich glaube, ich gehe wieder zurück nach Österreich. Ist ja nicht so weit. Das ist mit Abstand der höchste Punkt, den der Pitchhiker jemals erreicht hat. Und das alles völlig barrierefrei. Das ist unglaublich. Ich hätte riesen Lust, da runterzufahren. Aber ich weiß auch, dass das ein Check ist, den ich am besten nicht mache. Trotzdem die Aussicht ein Hammer. Und deshalb, ich absolut kein Winterfan bin. Aber das hat was. Und Warum das alles möglich ist, ist unter anderem Menschen wie in Charlie Hafele zu verdanken. Und mit dem werde ich jetzt ein Schwarzerl halten. Grüß dich, Martin. Badu, gell? Wir sind Badu, wie das in Tirol so üblich ist. Über 1000 Meter generell ist man Badu. Einstern. Martin, herzlich willkommen hier im Kaunertal in der Spitze. Danke, dass ich da sein darf. Warum ist der Hotel barrierefrei? Es hat eigentlich einen Grund, der schon, sagen mal, 25 Jahre zurückgeht. Und zwar ist der, der Monoskilauf. Das praktisch querschnittgelähmte Menschen im Rollstuhl wieder Ski laufen können mit dem Monoski. Mhm. Das ist eigentlich mehr oder weniger die Entwicklung, hat eigentlich am Kaunertaler Gletscher stattgefunden. Das hat angefangen äh, Anfang der 80er Jahre, wo wir da schon sehr aktive Rollstuhlfahrer da gehabt haben, die eigentlich den Monoskisport schon gefrönt haben. Wieso Kaunertal? Kaunertaler Gletscher ist einfach ideal. Man kann bis auf 2.750 Meter mit dem eigenen Auto hinfahren. Man steigt da bequem vom Auto aus um in, in, in den Monoski und hat äh, oben relativ breite und, und auch gute Übungspisten. Und durch den Skisport ist eigentlich das Kaunertal einmal auf den Rollstuhlfahrer aufmerksam geworden. Geworden. Wie gesagt, weil einfach der Kaunertaler Gletscher einfach ideal ist für den Monoskisport. Wir haben nach 1991 den ersten Umbau, den wir versucht haben mit der, mit der Sache barrierefrei zu adaptieren, haben wir da mal 16 Zimmer umgebaut. Wir haben Teile vom Restaurant umgebaut, also wo früher zwei Stufen waren, haben wir dann schon Rampen gemacht. Und einfach um das den Rollstuhlfahrer das eigentlich ja. zu ermöglichen, dass er da möglichst einen barrierefreien Urlaub zu machen. Aber wir haben auch gemerkt, dass immer mehr junge Leute kommen, auch reisefreudige Leute kommen, die auch gerne Sommeraktivitäten haben. Da haben wir haben mit verschiedenen Firmen angefangen, auch Hilfsgeräte auch zu, zu organisieren, dass man also auch ein typisches Gerät ist, der swiss -Truck, wo ich einfach mit dem Rollstuhl einfach einmal normale Wanderungen machen kann, über, über, über Schotterwege, über Forstwege und auch mal auf Alm gehen kann. Durch die starke Nachfrage Ende der 90er Jahre sind wir dann auf die Idee gekommen, dass wir eigentlich einmal ja, irgendwie auch in eine Marktlücke reingehen. Dass man einfach, das ist jetzt bedingungslos, das Hotel, die Erweiterung, dass man es also absolut barrierefrei anbietet. Wir haben dann also 30 Zimmer neu dazu gebaut. Wir haben die Hotelhalle erweitert. Wir haben die Badeanlage erweitert. Speziell die Sauna der große Schwerpunkt für uns. Wow. Wir haben eine zweite Parkgarage gebaut und haben das dann im Mai 2000 im Frühjahr also praktisch in Betrieb genommen und haben uns dann das erste rolli der Alpen genannt. Heute ist es so, dass unsere Zielgruppe im Rollstuhl, ganz viele Leute sind ja auf andere Situation, nicht jetzt als die typischen Paraplegiker, auf den Rollstuhl angewiesen sind, sondern einfach Leute mit verschiedenen Handicaps, auch speziell. Ganz viele Gäste haben wir, die im MS leben müssen. Mhm. Ja, und auch ganz viel Schlaganfallpatienten. Der größte Luxus, was man heute mal Menschen bieten kann, ist, dass er weiterhin reisen kann, Urlaub machen kann, unbeschwert und einfach möglichst selbstständigen Reisen und Urlaub genießen kann. Wie viele Nächtigungen empfangen jetzt auf Mobilität oder behinderte Menschen? Wir haben immer gerechnet, nach der Wirtschaftsberechnung, mit diesem Zubau. Wir haben damals 2000 sehr viel Geld investiert, dass uns jeder Rollstuhlfahrer nochmal 1,5 Buchungen dazubringen sollte. Ja? In Wirklichkeit geht sich die Rechnung locker aus 1 zu 3 bzw. 1 zu 3,5. Also jeder Mensch, der bei uns im Rollstuhl anreißt, bringt nochmal 3 bis 3,5 Buchungen dazu. Und das macht die Nächtigungsstatistik so stark. Inzwischen haben wir über das Jahr gesehen über 40 Prozent Rollstuhlfahrer in unserem in unserem 180 Bettenhaus. Was genau ist jetzt das Angebot außerhalb des Hotels, was erwartet den äh, Gast, der auch barrierefrei angewiesen ist? Seit 2001 haben wir ein wunderbares Rolli-Rotbuch mit über 50 verschiedene Touren, Ausflugsmöglichkeiten, wobei das unter teiltischen unterteilt ist Sehenswürdigkeiten, Kulturtouren, Städtetrips wie St. Moritz, Innsbruck und dann auch die Ausflugswanderungen mit ausgedehnten Spaziergängen und auch rund um die Naturparkregion Kaunertal, Kaunerberg. Und das ist in einem rolli rot -Roll wunderbar verfasst. In diesem rolli rot -Roll das wir als Mitarbeiter von uns auch, auch ausgearbeitet und wir selber also auch initiiert haben, ist es praktisch, sind Sie als Gast, wenn Sie ankommen mit Ihrem Partner oder Familie, dann wissen Sie von heute auf morgen wie eine funktionierende Wanderkarte oder Ausflugskarte, was ist in meiner Situation möglich und auf das sind wir ganz. Ich bin besonders stolz auf dieses Rolli-Rotbook. Wie ihr seht, ich bin im Bademantel. Nicht in irgendeinem, sondern in einem barrierefreien, in einem Rolli-Bademantel. Die gibt es hier im Hotel Weißseespitze für die Gäste. Sehr gemütlich. Ich werde nämlich jetzt den B-Jack ausklingen lassen. Ohne euch, habe ich empfehle euch, kommt mal her. Ihr habt gesehen, Gletscher, super, das Hotel genial. und Barrierefrei Urlaub vom Feinsten, sag ich mal. Wenn ihr mehr über Barrierefreiheit allgemein wissen wollt, schaut auf Österreich Barrierefrei abonniert die Checker, schaut auf meiner Facebook-Seite vorbei, damit ihr die nächste Folge von mir nicht verpasst. Mir bleibt nur zu sagen: Danke fürs Zuschauen und bis jetzt Wellness, Baba.